Mit dem Zeutschel CETA kann man seit kurzem in der Bonner Uni-Bibliothek kostenlos auf USB-Stick scannen. Über den Touchscreen gibt man Dateiname und Dateiformat ein. Pro Stunde kann man je nach Vorlage ca. 200 Seiten scannen. Praktisch sind die grünen Auslöser auf der Unterlage. Einzelne Finger am Seitenrand werden aus dem Bild gerechnet. Eine manuelle Nachbearbeitung ist nur selten nötig, doch dann reagiert der Touchscreen viel zu träge. Trotzdem eine tolle Weiterentwicklung.